Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin immer noch Melchior von der Kontist Steuerberatung und neben mir sitzt immer noch Katharina von der Kontist Stiftung. Und wir schauen uns auch immer noch die unterschiedlichen Themenschwerpunkte an, die für dich als Selbstständiger rund um das Thema Bundestagswahl und Wahlkampf interessant sein können. Und jetzt in diesem Video wollen wir uns ein bisschen näher mit dem Thema Arbeitslosenversicherung beschäftigen und das ist ein Thema, das taucht ehrlicherweise in den ganzen Wahlprogrammen gar nicht so sehr auf. Ist aber, glaube ich, deswegen interessant, weil wir sind mitten in Corona, hoffentlich bald am Ende von der ganzen Corona-Thematik. Und ich habe das gerade eben erst gelesen, dass die Anträge für Grundsicherung, sprich Hartz IV, sich versechsfacht haben im Vergleich zu vor Corona-Zeit. Und das zeigt, dass es ja offensichtlich nicht wirklich ein Arbeitslosensystem für Selbstständige gibt, was gut funktioniert. Oder Hartz IV irgendwie dafür gebraucht wird, aber eigentlich auch nicht gemacht ist. Und deswegen denke ich mir, okay, das ist ein Thema, darüber sollten wir auf jeden Fall reden. Naja, klar, diese Vervielfachung <lacht> hat natürlich damit zu tun, dass die, der Gang zum Jobcenter dezidiert die Hilfe war für Selbstständige. Und es ist ja klar, dass wenn einem das Geschäft zugemacht wird oder dass die Arbeit in dem Sinne verboten wird, dass man dann äh, sich dort versucht, die Hilfe zu holen. Und dann hat das natürlich zu den Zahlen geführt. Aber ähm, Arbeitslosenversicherung für Selbstständige, ist äh, ein schwieriges Thema. Man könnte natürlich jetzt denken, Corona hat gezeigt, Selbstständige sind nicht in der Arbeitslosenversicherung oder zu wenig dort versichert ähm, und äh, haben deswegen so Schwierigkeiten bekommen. Man hat ja gesehen, dass Kurzarbeitergeld äh, funktioniert für Angestellte super. Aber auf der anderen Seite, was wenige wissen, ist, dass selbst Selbstständige, die in der Arbeitslosenversicherung freiwillig versichert sind, keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. So, das heißt, dieses Instrument trägt also in der Form gar nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sowieso äh, Probleme, mit der Differenzierung. Wann ist denn ein selbstständiger arbeitslos geworden? Also ist das immer, ja. wenn ich quasi leider nicht so richtig neue Kunden gerade habe, also mache ich mich dann selber zum Arbeitslosen und, und nehme dann die Leistungen in Anspruch. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Und also, arbeitslos ist ja auch nicht gleich umsatzlos unbedingt. Äh, genau, also das ist wie so, wie so oft im gesetzlichen System ein Instrument für die Festanstellung. Ja. Das kann man nicht einfach so auf die Selbstständigkeit übertragen. Natürlich kann man trotzdem sagen und viele Parteien tun das auch, ähm, wir öffnen dieses Instrument für Selbstständige. Das ist derzeit nicht der Fall. Du kannst in den ersten, ich glaube, sechs Monaten äh, der Gründung, dir überlegen, ob du dort ähm, einbezahlen möchtest. Äh, aber also die Leistungen und, und die Beiträge, die man bezahlt, das steht irgendwie in keinem Verhältnis. Und dann natürlich dieses, äh, dieses Problem von also wann bin ich denn arbeitslos und so. Das ist ja bei vielen gar nicht ähm, so eindeutig. Ähm, also ne, das ist, also wann ist sozusagen der Versicherungsfall? Wann, trinkt, ja, wann tritt ja. er überhaupt ein bei Selbstständigen? Äh, genau, und das, das ist also äh, aus meiner Sicht absolut schwierig. Ich halte das überhaupt nicht für das richtige Instrument, denn Selbstständige sind selber dafür verantwortlich, dass der Laden läuft äh, und äh, können sich natürlich in, de in der Form gegen Arbeitslosigkeit so nicht absichern, sondern müssen sich dann was Neues überlegen. Kann man natürlich sagen, gut, äh, so wie das auch die Parteien tun, trotzdem wollen wir da irgendwie eine Sicherungsmechanismus ja. schaffen, das ist ja auch sehr löblich und da sagen zum Beispiel FDP und auch die Grünen, wir wollen das öffnen für Selbstständige, sodass sie da freiwillig einbezahlen können, kann sich dann jeder überlegen und die das FDP heißt aber unterm Strich eigentlich, ich zahle dann freiwillig ein, muss aber auch mehr oder weniger selbst entscheiden, wann denn jetzt Versicherungsfall eintritt. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, genau, wie das ausgestaltet wird, da müsste schon auch reformiert ja. werden, das zum Beispiel äh, sagen auch die Grünen, dann wollen sie das da natürlich auch an den Stellschrauben drehen, ähm, was auch nötig wäre. Ähm, die SPD geht einen Schritt weiter, die sagt, wir wollen das analog sozusagen machen zu, dem, zu, dem, äh, zu der Arbeitslosenversicherung, aber es wäre ein Sicherungsgeld für Selbstständige, ähm, das in bestimmten Fällen dann sozusagen trägt. Das ist aber ähm, auch schwammig so ganz genau, wie es dann ja. wird, äh, wird noch nicht klar, aber da ist sozusagen was in der Mache. Ähm, SPD sowieso steht ja sehr stark für Arbeitnehmerrechte und für den Arbeitnehmerschutz ja. und Selbstständiger so ein Stück weit sozusagen äh, dann wie Angestellte zu bezahlen oder da was Analoges zu schaffen, äh, kann man gut finden oder eben auch nicht. Ich würde immer denken, also na, das ist wieder ein bisschen so der Mechanismus von Selbstständige in das für Angestellte funktionierende System zu bringen, ist häufig nicht die Lösung. So muss man sich genauer angucken, was da gezahlt ist. Also ich bin immer eine große Freundin der Wahlfreiheit, das haben wir hier bei FDP und Grünen immerhin ist das gegeben. Das ist schon mal gut, das heißt, ich muss nicht, wenn ich nicht will. Und die CDU sagt eigentlich nicht so viel dazu, sondern müsste man prüfen. Die haben wohl auch mitgekriegt, dass es jetzt in der Corona-Krise gar nicht begriffen hat. Ähm, und von daher gibt es da auch keinen äh, irgendwie Zwang oder keinen Hinweis darauf, dass, dass Selbstständige in der Arbeitslosenversicherung irgendwie jetzt zwangsversorgt werden soll. Ich meine, eben wenn, wenn nichts drinsteht, heißt ja wahrscheinlich, es wird sich wahrscheinlich nichts verändern. Also in, der, in dem ist Bereich, ist, von denen nicht Es ist nicht im Fokus. Ähm, und ähm, klar wünschen wir uns alle, dass es für solche Ausnahmesituationen wie jetzt die Corona-Krise, dass es da eine eine bessere Entschädigung gibt. Und ich finde, man muss unterscheiden zwischen Versicherungsleistungen wo man vorher einbezahlt hat, ja. oder eine Entschädigung aufgrund von Schließungen. Ne? Also wenn der, wenn der ja. Gesetzgeber oder, oder ne? der Staat sagt, so, ihr dürft nicht arbeiten, ist es ist zu, dann wird, muss eigentlich entschädigt werden. Das ist was anderes, als wenn ich in eine Versicherung einbezahlt habe ja. und mir eine Leistung im Schadensfall zusteht. Also da muss man sehr stark differenzieren. Und Arbeitslosenversicherung ist ja etwas, wo man solidarisch einbezahlt und dann eben in einem bestimmten definierten Schadensfall was bekommt. Ja. Ist also nicht äh, Top-Agenda-Punkt in, in, den, in den Parteiprogrammen zumindest. Ähm. Gehört aber zur besseren sozialen Absicherung ja. von Selbstständigen und da müssen halt neue Angebote her aus meiner Sicht und deshalb ist es spannend zu beobachten, wie die Parteien sich dort aufstellen. Ja. Ich hoffe, auch für dich ist das ein Thema, wo du sagst, ah, vielleicht, also wenn du sagst, es interessiert mich überhaupt nicht, ich will damit nichts zu tun haben. Auch ganz interessant, es gibt ja die Meinungen, dass das gerne auch so unabhängig und frei bleiben sollte. Ich hoffe aber trotzdem, dass das Video dir geholfen hat, einen groben ersten Überblick dazu bekommen. Wie gesagt, weitere Informationen findest du auch unter diesem Video in der Videobeschreibung. Und ja, ich bedanke mich bei dir, dass du auch dieser ganzen Reihe gefolgt hast und geschaut hast. Ich hoffe, dass du ein paar Einblicke mitnehmen konntest. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann kannst du natürlich, wie auch immer, unter diesem Video noch deine Fragen stellen und wir schauen dann mal, dass wir davon auch alles beantworten, zumindest soweit, wie wir es können, weil vieles, das muss man schon so sagen, so beim Durchlesen, es steht halt vieles auch nicht drin. Das ist, sagt denn zwar auch viel aus, wenn was Aber nicht vieles drin steht. ist sehr schwammig. Also seit, <lacht> seit vielen, vielen Legislaturperioden wird Bürokratieabbau versprochen, wird leichteres, schnelleres Gründen versprochen, wird Entlastung versprochen und so weiter. Also ähm, auch es steht auch nicht erst seit der letzten Legislatur drin, dass eine gründerfreundliche Altersvorsorge geschaffen wird. Ist alles bisher nicht passiert. Ähm, es steht immer äh, viel drin, was noch nicht so ganz genau ausdefiniert ist. Und deswegen haben wir uns ein bisschen so den Themen, wo man was dazu sagen konnte. Ja. ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Katharina, dass du dabei warst. Sehr gerne, sehr gerne. Und ähm, ja, wenn weitere Fragen sind, schreibt uns gerne. Ihr erreicht uns eigentlich über allen Kanälen. Wunderbar. Danke euch. Ciao, ciao. Dankeschön.